Eigene Bilder in die Kivität hochladen. 1. Dein eigenes Bild auf den Computer kopieren. Schließe dein Handy oder Kamera an den Computer an, kopiere das gewünschte Bild und füge es in einen Ordner am Computer ein. 2. Das Bild in die Kivität hochladen. Klicke im linken Menü auf Datei hochladen. Klicke dann auf Datei auswählen. Klicke das gewünschte Bild an und klicke dann auf Öffnen. Wenn nötig, kannst du das Bild unten in der Dateibeschreibung umbenennen. Gib ihm einen passenden Namen, damit es gut zu finden ist. Klicke auf Datei hochladen. Nun musst du doch die Dateibeschreibung ändern. Klicke neben dem Titel Beschreibung auf Bearbeiten. Klicke dann auf Jetzt bearbeiten. Klicke oben auf das Feld unter dem Titel Beschreibung und noch einmal auf Bearbeiten. Fülle nun die Felder im Formular Bildinformationen aus. Unter Beschreibung drehst du ein, was auf dem Bild zu sehen ist. Zu Urheber schreibst du euren Gruppen-Usernamen, Unterstrich und deinen Vornamen. Herausgeber ist privat. Quelle Text ist ebenfalls privat. Quelle URL ist https//kivitek.wien Eigene Fotos erhalten die Lizenz CC BY SA40. Kopiere die entsprechende Lizenz-URL und füge sie ein. Um die Beschreibung zu speichern, klicke rechts oben Änderungen speichern. Um die Seite zu speichern, klicke nun nochmals rechts oben auf Änderungen speichern und bestätige das durch Klick im Fenster. Fertig! Du hast ein Bild hochgeladen, das nun in allen Artikeln verwendet werden kann.